Ich habe schon vergessen, dass ich gefilmt werde, weil ich gerade im Rausch bin. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Burger-Video. Auf der Suche nach dem besten Burger Deutschlands. Eure Empfehlung: Five Geist, der Gigant aus Amerika. Das meiste Kommentar überhaupt: Ich habe es geschafft. Wir sind in München Gladbach. borussia Park hinter uns. Ich durfte auch hier im Fußballhotel schlafen. Meine Freundin hat mich überrascht. <lacht> als Feiernstelle. Tolle Überraschung. Habe ich dich hops, genau. Ja, ja, ja, ja. Aber gut, das Hotel. Aber zurück zum Thema: Haut mir auch in die Kommentare eure nächste Empfehlung. Denn ich möchte da hinfahren. Ich möchte euch den Gefallen tun. Also sehen wir uns vielleicht in eurer Stadt als nächstes bei dir im Burgerladen. Ja, und dann fahren wir jetzt zu Five Geist. Ich knall gleich irgendwie die Karte hoch und runter. Mal schauen, hier sind die bisherigen Top Burger, die wir getestet haben. Dann schauen wir, was euer Five Guys kann oder ob er zum Kotzen schmeckt. Wie habe ich vorhin noch mal gesagt? Er kann, er kann und der Gigant aus Amerika wird getestet. Der Gigant aus Amerika. Wir sind gefühlt bei dem größten Kaufhaus hier in Nordrhein-Westfalen. Europas größtes Einkaufs- und Freizeitzentrum, höre ich gerade. Krass. Ja, und da ist dieser Five Guys drin. Wir werden jetzt rein. Schauen wir mal, was das wird. Ist echt krass. Ich habe das Gefühl, das Kaufhaus ist so groß wie Buxtude. Keine Ahnung, wie wir Five Guys finden sollen. Jo, wir sind jetzt angekommen in der Food Area. Da vorne ist Pfeifgäste. Ja, wir sind am Schlüssel. Ich vermute fast, ich darf da jetzt nichts abfilmen. Keine Ahnung, wir werden es jetzt sehen, aber zumindest die Speisekarte werde ich mal ins Visier nehmen. So sieht er aus, so könnt ihr euch das vorstellen. Hier ist die Speisekarte. Wir haben hier nicht viele Burger zur Auswahl. Also wir haben Hamburger, Cheeseburger, Baconburger, Bacon, Cheeseburger. Ich habe vorher schon in der Speisekarte mal geguckt. Die haben sehr viel Süßkram und so. Unter anderem auch Milchshakes und sogar. Ich fahre mal eben. Gibt es bei euch einen Bacon-Milchshake? Sie haben einen Bacon-Milchshake, aber aber ich will nicht. <lacht> ich wollte nur fragen. Ich wollte nur fragen. Ich nehme einen Cheeseburger und einen Bacon Cheeseburger bitte. Also Burger bestellt, jetzt muss ich mir hier eine Soße aussuchen. Und ich will einfach Ketchup. Ketchup, Gewürzgurken, Ketchup gegrillte hey. Zwiebeln. Ja, das ist so, glaube ich, Standard, ne? Wir lassen es dabei? perfekt. Auf den Bacon-Cheeseburger? Auf dem Bacon-Cheeseburger würde ich das gleiche noch mal. Wenn du eure Burger bewerten müsstest, 1 bis 10, was würdest du sagen? Also auf jeden Fall mindestens eine klare Freunde. Allein schon die Tatsache, dass alles ganz frisch hergestellt wird. Bei einer Riesenauswahl, wie man seinen Burger belegen darf. Ich bin gespannt, ich werde ein Feedback geben. So, wir haben die 68 er drauf, wir werden gleich aufgerufen. Ich bin übelst gespannt, glaub mir, ich bin echt richtig gespannt. Also, ich habe eigentlich nur eine kleine Frage. An dich, ne? ja so deine Burger-Empfehlung, was würdest du mir empfehlen bei euch was du essen würdest, würdest du es ja gerne auch mir bestimmt ja. ne? also ich würde ehrlich den Lilith Cheeseburger empfehlen wenn man nicht so großen Hunger hat aber wenn man doch dann lieber Lust auf zwei große Parties hat dann würde ich doch lieber einen großen nehmen und ja und also, Ja okay, lieber find, einen großen. Ja, ich finde es auf jeden Fall hier leckerer als überall anders. Ich das wäre meine Frage gerade. Ich kannte es halt geil, gar nicht so sehr. Ich dachte, das wäre ein kleiner Laden, aber es hätte diesen ja. Was macht das denn so im Vergleich zu McDonalds Burger King? Was macht den hier geiler, den Burger? Äh, also mit McDonalds und Burger King kann man das gar nicht vergleichen, weil hier ist einfach alles... Hier sieht man, wie alles gemacht wird, und bei McDonalds und Burger King ist das halt nicht der Fall. Das ist einfach eine versteckte Küche, und hier sieht man, wie alles gemacht wird. Also, mhm. du hast einen guten Überblick auf alles. Ja. Du kannst dir alles selber aussuchen. Finde ich halt viel besser. Okay. Würdest du sagen, ganz klare Worte: McDonalds und Burger King Schmutz im Vergleich zu. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ich finde okay. das ist einfach so Notfallessen, aber wenn, dann lieber hier. Ja. Ja. Ich sage euch ehrlich, ich fühle mich jetzt Thema wohler. Ihr wisst ja, ich, ich esse gar nicht McDonalds oder Burger King. Hier fühle ich mich schon das Thema wohler. Wir gucken jetzt, wir Guck mal, das ist der Getränkeautomaten, kann man alles möglich auswählen. Mixen auch schon, ne? Ja, genau. Auch Süßtee, kannst du deine Zitrone, Orangen, Erdbeer, alles. Ich komme hier gerade sofort, als würde ich ein Werbevideo für Five Games machen. Das ist nicht neutraler Test. Ihr kriegt meine neutrale Meinung gleich. Also wirklich 100% transparent. Was ich vom Feeling her geil finde, ich vielleicht gucken viele Filme. Vielleicht irgendwie so American Style, sag ich. American Style, man holt es hier raus. Irgendwie diese. Ich fühle mich gerade, wisst ihr, wie in diesen amerikanischen Filmen, wo die beim Burgerladen waren. Holen Burgerladen raus, hier, ich habe den Cheeseburger mitgebracht. So, jetzt gucken wir mal, was hier also, das her macht. Also, ist natürlich immer Geschmackssache vom Feeling her. Wer was mag, wie man es mag. Aber ich finde das sehr, sehr appetitlich irgendwie. Die, die sind, ich muss das Wort einfach sagen, übertrieben saftig. So vom. Das Brot richtig. Weich. Als wenn die einmal noch mal, keine Ahnung, Wasser getränkt worden. So wie man es aus diesen Filmen kennt. Da habe ich Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf. Erstmal der normale Cheeseburger. Ich habe schon vergessen, dass ich gefilmt werde, weil ich gerade im Rausch bin. Ich esse ja in der, sowas wie McDonalds oder so Burger King für die, die mich nicht kennen. Ich esse da nicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wegen meinen, wie sagt man das nicht, ethischen Vorstellungen. Ja, wegen meinen Prinzipien und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist von Zutaten. Hinterher nochmal mal aufgenommen. Wir haben uns nochmal erkundigt. Ist 100% Rindfleisch, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker drin. Also so viel dazu zur Qualität. Holle hat es vielleicht geschmeckt. Ihr seht gleich die Reaction da drauf. Ob ich es rausgeschmeckt habe oder nicht. Ich bin so zurückgeflasht. Es ist schon so dieses... McDonalds-Feeling irgendwie und auch Burger King, aber schon brutal mit diesen Soßen, diesen äh, Gewürzgurken. Ich weiß nicht, warum man aufgehört hat, Gewürzgurken auf einen Burger zu machen. Es ist brutal. Dieses Brot, was richtig satschig ist, und es hat so einen leichten Butter-Touch danach. So ein bisschen auch, als würde ihr einen Keksteig reinbeißen. Äh, schon, schon, schon heftig. Jetzt kommt der Bacon-Burger. Das gleiche nur noch mal mit Bacon quasi. Kann die Kombi nur empfehlen. Ketchup-Soße, klassisch, Röstzwiebeln, Gewürzgurken drauf. Schon. Der Bacon ist gleich in den Grün. Der Bacon Burger möchte gar nicht drauf eingehen. Ohne finde ich besser. Deshalb bewerte ich gleich den hier. Auch geil, aber Geschmackssache. Also, eins sei gesagt, das kann ich sagen. Wer diesen Film schiebt mit diesen selfmade burgern Medium gebraten, irgendwie vom Burgerladen nebenan, der ist hier falsch. Das sage ich euch so, wie es ist. Und das ist immer alles Geschmackssache. Aber, wer gerade diesen Fastfood-Film auch geil findet, muss ich sagen, am Ende des Tages bewerte ich den Geschmack hier und nichts anderes. Mein Gedankengang ist so: korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist. Aber auch ein Five Guys oder sonst was, wird nicht groß, weil der Burger scheiße schmeckt. Die haben auch mal mit einem Laden angefangen und das aufgezogen. Und dieser Burger hat einfach Hand und Fuß und dieses Oldschool-Feeling mit diesem Ketchup, Gurken und so weiter und so fort. Der haut mich gerade irgendwie vom Hocker. Der haut mich vom Hocker. Für mich ist es, glaube ich, tatsächlich gerade der beste Burger, den ich getestet habe. Das ist einfach das, was ich spontan denke gerade. Auch wenn das Disrespect ist gegen die ganzen Liebe und auch Zutaten, die mit Sicherheit beim Ottos Burger, bei allen anderen Burger, die ich gestern mit Sicherheit noch einiges besser waren. Ich ich bedenke das mit ein Leute, glaub ich bedenke das trotzdem meine Wertung noch ein, aber vom Geschmack her sagt mein Herz gerade, ich muss eine 8,5 geben, damit sind wir beim besten Burger Deutschlands bisher, also die sind ja auch sonst so, aber es schmeckt einfach brutal gut, kann ich nicht anders sagen, ob es das oldschool Feeling ist, was ich mir lange verbiete, bei McDonalds nicht essen und und und, aber Burger ist einfach Hammer, kann ich nicht anders sagen, haut mir eure Erfahrungen in die Kommentare, euren neuen Burger, der diesen hier top, ich bin sehr gespannt da und dann freue ich mich uns in deiner Stadt vielleicht wieder zu sehen und bis zum nächsten Mal.